Hallo, ich möchte dir ein neues Jobangebot im Bereich der Lager und Logistik vorstellen. Als Kommissionierer komplettierst du alle Büchersendungen und die Palettenwaren. Du bearbeitest die Wareneingänge und Ausgänge und verpackst alle Büchersendungen. Auch das Buchen im Wareneingang und im Retourenbereich gehört zu deinem Aufgabengebiet. Unser Kunde aus Erfurt in Thüringen gehört zu den größten Versandhäusern in Deutschland und Europa. Bei unseren Kunden erhältst du einen unbefristeten Arbeitsvertrag ohne Zeitarbeit und als Direkteinstellung. Dein Gehalt beträgt ab 2.122 Euro brutto pro Monat mit einer Nachtschichtzulage von 25%, einer Produktivprämie von 110 Euro abhängig von der Anwesenheit und einer Willkommensprämie von 1.500 Euro nach 6 Monaten. Eine Berufsausbildung ist nicht erforderlich. Der Arbeitsbeginn ist nach Absprache möglich. Deine Arbeitsstunden belaufen sich auf 40 Stunden pro Woche und dein Urlaub beträgt 27 Tage im Jahr. Es wird eine Schichtbereitschaft im Dreischichtsystem erwartet. Auch polnische Mitarbeiter ohne Deutschkenntnisse sind herzlich willkommen. Ein Auto und Führerschein sind sehr gerne gesehen, jedoch keine Voraussetzung. Eine Unterkunft kann organisiert werden und die Kosten belaufen sich auf ca. 270 bis 350 Euro pro Monat, je nach Wohnung. Arbeitsmittel und die Arbeitskleidung werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch für Paare, Gruppen und Familien ohne Deutschkenntnisse ist die Arbeit möglich. Eine Unterstützung vor Ort durch polnischsprachige Koordinatoren wird gegeben. Die Beschäftigung ist krisensicher und es handelt sich um einen deutschen Arbeitsvertrag. Der neue Arbeitgeber bietet dir auch Unterstützung bei der Anmeldung für eine Steuernummer, bei der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, der Eröffnung eines deutschen Bankkontos und der Anmeldung bei der deutschen gesetzlichen Krankenkasse. Wenn du an diesem Jobangebot interessiert bist, dann bewirb dich direkt über unseren CV-Generator. Nach Eingang deiner Bewerbungsunterlagen werden wir dich zwischen 9 und 16 Uhr telefonisch kontaktieren um alles Weitere zu besprechen. Falls du weitere Fragen hast, kannst du uns gerne von Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr telefonisch erreichen. Wenn es dir nicht möglich ist, dich über unseren CV-Generator zu bewerben, dann kannst du auch die Person fragen, die sich mit den neuesten Techniken auskennt. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und sind gespannt auf deine Bewerbung.